Das Ganze läuft aber übers, äh, über, auf zwei Geräten. Das heißt, alles, was hier jetzt gesehen wird, äh, gezeigt wird, das ist das, was Spieler A sieht. Ähm, hier diese vier Kästchen, ähm, in die baut man quasi seine Infrastruktur. Da legt man die Karten seiner Infrastruktur rein. Ähm, das sind in dem Fall ein Kohlekraftwerk oder ein Windkraftwerk, ähm, ein, ein Wohnhaus oder einen Wald zum Beispiel. Ähm, und da muss man halt versuchen, dass